Leute, Leute, wir haben die 1900 Abonnenten geknackt. Ihr seid einfach der Hammer. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Danke, danke, danke. Moin, moin und willkommen zu einem neuen Video auf uns, Heute machen wir ein paar Immortal. Stones auf, danach gehen die Warzone und wollen endlich die Combat Challenge machen. Und gleichzeitig müssen wir noch eine andere Challenge in der Warzone machen, also Emeralds Farm. Also, ja, Lego. Und nochmal danke an Legit Andre für den Element Spawner. So, da machen wir mal auf. Ich hoffe, wir schaffen jetzt mal was Gutes rauszubekommen. Machen wir mal ein paar auf, so. so. So, gucken wir mal, ob wir da was Ra Gutes rausbekommen. Ich glaube am meisten nur Challenge XP, was wir da rausbekommen. Mining World Pässe und so. I don't know why you left I don't know why Oh mein Gott, Leute! Niemals, niemals! Ich habe jetzt endlich ein Boss eck rausbekommen. Ich liebe es, ich liebe es. Jetzt habe ich endlich auch mal einen Boss. Ich liebe es. Nice, Leute. Also, wir haben hier so ein paar Seats bekommen. Oh, wir haben so gute Sachen bekommen. Ähm also ein Exit Storm Gen, 5 Immortal Booster, einen normalen Storm Gen, Custom Fragment Books, Mining World Pass, 2 dieser Skulls, dann haben wir Challenge XP ein bisschen bekommen, hier zack zack, Essence sind auch 5, ein Boss Egg, das ist viel zu heftig mann. Geil. Okay, dann. Einmal noch ein Helm und eine Hose, dann noch ein Blocktracker, also zwei Blocktracker, Soul Stones, ja. Ein bisschen XP hier noch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen dann schon mal die ganzen Open Able Sachen hier aus. Wir gehen nämlich jetzt in die Warzone. So, jetzt gehen wir nämlich in die Warzone. Ich habe dich als PC hintergrund. <lacht> das ist der süß. Hi Tronomics, hi Mr. Killerman, hi Lonely Death, hi Emma Girl Star. So, erstmal alle gegrüßt. Jetzt machen wir aber erstmal den Chat aus. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich endlich einen Kampf gefunden habe. Ich brauche einfach noch 17 Combat Level. Das ist doch eigentlich easy, wenn man Gegner finden würde. Okay, und meine Rüstung ist auch schon ein bisschen angedamaged. Eigentlich nicht so vorteilhaft. Warte, wie viele Emeralds sind hier? Da oben ist doch ein Emerald. Ist da noch einer? Ne. Doch, da oben ist auch noch einer. Da sind hier schon mal zwei. Soll ich die einfach mit der Hand abbauen für die Challenge? Dann haben wir die Challenge nämlich auch schon mal fertig. Für, weil ich wäre auch bald Prestige, Also was heißt bald? Da muss ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Stimmt, dann darf ich den Boss eigentlich auch noch nicht machen. Weil ich muss den ja eh für die äh, Campaign-Challenge machen. Oh, super. Skydrop. Jetzt werden wahrscheinlich auch Gegner kommen. Also ich warte mal hier. Ah, okay, den kriege ich. Okay, wenn er mich angreift. Alter, was hat der denn an? Okay, dann machen wir den hier mal rund. Alter, der hat doch auch Hex an, oder? Können wir jetzt mal... Der hat doch irgendwas an. doch ein Joke. Hä? Hat der nicht? Guck mal, ja. Der hat doch irgendwas an, ja. Schon wieder ein Hacker? Witz. Witz. Einfach nur ein Witz. Ich brauche nur 17 Comment Level. 17. Ich glaube, dafür muss ich dann ähm, irgendeinen High Level töten. Ich glaube, ich gehe einfach in dieses Eisbiom da. Also, dieses Eisding da. Und guck, ob da gegen. Oh, da ist ein Frostwalker. Frostwalker niemals, oder? Bitte, Mama. Wieso Frostwalker? Wieso, Junge? Ich kämpfe nicht mehr gegen Frostwalker. Ich renne einfach weg. Wie so ein. Wie ein Schisser. Ich kämpfe nicht mehr gegen Frosties. So. Hä, will der jetzt ein Screen machen? Oh man. Jo, wahrscheinlich. Er tut erst so auf Team und dann greift er mich an. Ist ja ekelhaft. Ich habe ja noch nie so was Ekelhaftes gesehen. Wie den Typen. Renn nicht weg, Schatz. Hä? Was? Wie hat das gemacht? Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Da hin. Ist er jetzt weitergerannt? Er zeigt Peace, greift mich aber dann hinterhältig an und äh, schaffelt mich, oder wie? Ich muss mir jetzt noch mal anschauen, wie das abgelaufen ist, aber der hat einfach. Ich laufe da so lang, dann zeigt er mir Peace und dann greift er mich an. Wahrscheinlich. Merke ich mir auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war es dann jetzt auch erstmal von dieser Folge. Wir haben es wieder nicht geschafft. Combat Level zu bekommen, ist auch weil der Typ gerade weggerannt ist, leider. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Schreibt mir auf jeden Fall Videovorschläge in die Kommentare. Tschüss.